Hallo und herzlich willkommen zum vorerst letzten Vlog hier aus Malta. Mein Name ist Jan oder, wie ihr mich wahrscheinlich erkennt, dem Kobi. Und äh, heute ist das alles entscheidende Spiel. Nachdem wir 2-0 gestartet haben, haben wir gegen Enz und gegen Heroic äh, leider verloren und stehen jetzt 2-2. Heute alles entscheidend gegen K23. Wird, denke ich mal, ein äh, spannendes Spiel. Vom Ding her sind wir die Favoriten, aber das ist E-Sport, da ist alles möglich. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Video und ich hoffe, wir sehen uns zu einem guten Ende wieder. So big. Nein! Nein! Nein, Alter. So läuft Leute, wir lassen uns extra viel Zeit. Aber der Gegner denken soll, wir, sollen, wir haben äh, uns nicht ordentlich vorbereitet, aber natürlich wussten wir, dass es Inferno wird. Wir haben auch fast, also wir haben natürlich alle Maps vorbereitet, aber so Psychological War fängt jetzt schon an. Noch ist es nicht ganz fertig, aber jetzt picken wir unsere Map und wir picken Mirage, um Gegner ein bisschen zu outplayen. Inferno, Mirage. So 10 Sekunden jetzt aufpassen. Alles richtig, alles so wie wir es hervorgesagt haben. Entfernung, Gidarstas 2. Und schon, das ist Ja, das geht ab. Ein paar letzte Worte von dem Game. Wir schaffen das. Gute Worte, ne? That's it. Ist leicht. Sehr gute Flash-Needs. Ja, und alle. point. Needs point, dass der Banane-Tech sitzt. Ja, wir können auch nicht. 1-0. Jiggle, Jiggle, oh, KI kommt und dann. Und du musst aber so schießen. Picke ich tief? Nein, du, schließ, du stehst nur so. Puhlfeier. Ja. Irgendwann. Danke, Bruder. Geil. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Der Orangen sollte mich einfach ein bisschen heil gemacht. Leider will. Also ja, ich bin so. Für den Vlog. Wir werden die auf jeden Fall heute auseinandernehmen und äh, bleibt locker und bleibt einfach ganz cool, ja? Bleibt einfach cool, glaubt an euch, weil wir haben sehr, sehr hart gearbeitet die letzten Wochen und ich würde mich auch heute gerne belohnen, ja? Wir haben nicht umsonst 1.000 Millionen und Memo wir haben nicht umsonst die schon gemessen. Und denkt dran, jeder von euch ist 50 Mal besser als der Beste von denen, okay? Ich verspreche es euch. Okay, ich liebe euch. So, let's go, okay? Yay, Players certainly want to be a part of it. Searson into Klax, It's X5. He's oh. not that there, he's going to get Finnegan as well. Three damage is there, he can't find the shot of that. It. Oh, okay, he still can. Ball to go into this, he might, might have a sniff at this. Is. They've already gotten behind him. And when he turns, he's got X5 down. Searson might be denying K23 their first round in the CT side. And he knows that he's got to go toward that bomb. Short's playing it close. But as he gets closer to it, as he taps it, he knows he can open the angle. And Finnegan has to be so scared. No! He's isolated. It is X5. God! My goodness, Searson. Ah! Wir fühlen uns jetzt gut, ja? Jetzt sind wir im Game, jetzt sind wir ja, wach, das ist ein bisschen unsere Uhrzeit und jetzt haben wir ein bisschen Spaß dabei, ja? Das ist klar. Ich wäre nicht big, wenn es nicht in die dritte Map gehen würde, in so einem entscheidenden Spiel, okay? Ja, ja. Das, das ist gut. ein Leute. Was ein das so okay. das geil. Ey. Ja, das ist super. Genau so weiter, Leute. Wir sind auch heute da. Wir sind auch heute da, um zu klatschen, wir sind auch heute da. Yeah, obviously we understand the pressure in the moment, but it means that communication we're making a little bit easier now with the double up. Sin's already down. Arm from X-Power looks above. Oh my God, he got away with that. He got away with it. But it is Finnegan, the rifle that they find next. So still the arm center. this. is X-Power alive? How's he able to survive? No Noisy, Noisy. Finnegan. Not noted yet, I'm running out of time here. Takes the flash straight there, it doesn't matter. Kido attacks taps the close 10-5 and a half. It's an X. This is all closed. got the kill back though, he did catch it out. They tried to go through a window and X5's caught. But Kido could find a clax. It's going to all start going big's way. 13-11 looking likely, but not yet. Because Ragin's still inside the site. They know exactly where he is as Searson takes out Finnegan. I think he was spotted though, and Searson just holds it. Okay. Ich Nice. Kann nicht mehr ich spiele nicht mal selber, ich gucke nur zu und ich bin komplett tot. Also es ist, es ist sau spannend und ich bin zu alt für den Scheiß, obwohl ich gerade nur 24 bin. Aber ich kann nicht mehr. Das ist DE-Sylgong jetzt. Es hat gerade Glück gebracht, komm. Ich, hab das jetzt. ich bleib regelkorrekt das mich der wieder. so Roman konnte ich nicht kontrollieren, das makes problems. A Oh Nails. Noise, but he slowed it down at the right time. Taps and falling off that, they know where he is. Flashed in, that gives him up to the door. Crimbo smartly goes out to the trade, one on one and jumping inside of this one because he sees the fort. He does now. And Krimbo, he will this game. Good, he do, no, not. He came so close, but not quite. Krimbo, can only hit him in the shit. He goes down to 73. without this game. It's all on Clax. And he's getting closer with ball and hammer. Krimbo just beating it out, and getting the time. No. Grüße gehen raus an jeden, der zu Hause alter, den geht es euch schlechter als mir. Grüße natürlich, also meine Mutter, mein Vater, mein Bruder, jemals Nuran. Denzel, Totti. Boah, was ein Spiel, Da Roma komm! Hi, Leute, jetzt sind wir nach dem Spiel nach K23. Ich bin sehr erleichtert. Ich wollte mich einfach noch mal bedanken bei euch, Fans. Natürlich bei allen Leuten, die hier auch vor Ort sind, die uns das Leben erleichtern mit dem Content, die wir hier createn. Vielen, vielen Dank an euren Support. Ich weiß es alles sehr zu schätzen. Die Kommentare, dieses mit Mitgefühl, was wir an Tag legen, die das Gleiche fühlen, was wir fühlen. Vielen, vielen Dank, wir haben es geschafft, zusammen. Hashtag gemeinsam haben wir es geschafft. Wir sehen uns dann wieder in Brasilien. Yes. Ja. Sag mal Hallo zu Vlog. <lacht> Denn den, du hast einen guten Shape hier. Frischer Cut, Bist, Alter. Bist du genauso gestorben wie ich? So viele knappe Runden, knappes das ist ja Minero. Eko-Runde, letztes 15, 13 Runde er macht drei mit Empfehl 9.